Oh, und willkommen. Mein Name ist an die und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Hierauf arbeiten wir los. Wer weiter Snake, den klassischen Modus. Auf 5.0, keine continuous Wie machen wir am besten? Wir starten wahrscheinlich dann mal mit 0. also so niedrig wie möglich und arbeiten uns dann hoch. So, Snake. Wo bist denn du? war hat denn der für Kostübe? Das ist gut und das ist gut in, wenn man sich verstecken will, so rotfarben da wir starten auf 500 Punkte. So, dann müssten wir uns von hier aus bis auf 5.0 hocharbeiten hoffentlich. So. hat ja genick gebrochen. Ja, schon lange seit ich mal Snake gespielt habe also ich habe keine Ahnung mit dem komme ich irgendwie nicht klar hat er nicht irgendwie so eine Mine oder so vergraben What? ich meine mit seinen Down Smash konnte hat er irgendwie voll schnell irgendwie oh Gott ne. Mine vergraben. Oh Gott, das ist doch ein bisschen ich Muss sie doch ein bisschen schneller erlegen, habe ich so Gefühl. für Start. Auf abzuwehren, um sterben. Okay, ich muss schneller gehen hier. Wart, warum kriege ich nur so wenig? Oh. Schauen. So wie ich kriege jetzt wieder nur so 0,4. Muss mal Punkte erreichen, hallo. was Oh, die tricks mich hier voll aus. Ey. Muss ich wohl doch mit ein bisschen höher anfangen, so wie es aussieht. Er ja, kommt schon, sonst. Mal mal zum... Lass mich heraus raus! Ey, was ist denn da für ein Scheiß? Hey, was hat der? Warum kriegt du nur so wenig Punkte, Hallo? Ja, voll die Verarschung! Nee, ein Moment mal. Das ist ja wohl jetzt hier nicht fair wie man nach ich krieg so ungefähr mal 30 3000 punkte ich kriege mal so 3.0 punkte ne? so Wenn ich das so mache ohne ich muss ja auch ohne continuous schaffen ne? Aber wir fangen bei zwei an da dürfte ja wohl jetzt ein bisschen besser als sein ne so wie ich krieg jetzt 0,9 da dürfte ihn, glaub ich glaube hey. ich kommt aus einem schleichspiel benutzt geht granaten und minen irgendwie so eine Meme. Ja, irgendwie schon. Ne? Der nutzt irgendwie die lautesten Waffen, die es überhaupt gibt. Und ne? aus dem Schleichspiel kommt. wie ein Engel. Ein verdammt, normaler Raketenwerfer. Willst du damit machen? Versuche mal, das zu reflektieren. Das wird wahrscheinlich klappen. Was? er macht mich ja völlig. Boah, der braucht so lange für seinen verdammten. Boah, ja ehrlich. War für all seine Smash-Angriffe so lange. Oh, Auf die mein Gott, weil ich mich eigentlich verarschen raus. Danke, aber die angriff aus Palästinas Bild da kommt. Schnell müsste irgendwie so ganz knapp hin. Genau ja ich muss 5.0 genauer haben oder so. Da wäre fixen. Du hin Sehr gut, sehr gut. Kann ich wieder in meine Box reingehen? Oh. Okay, ich darf nur nicht am Ende frecken. Wäre so richtig gut. Hallo. Sein, dass ich hier voll viele Schusswaffen kriege. Da oh. war voll angepisst, hat er seine Knarre auf ihn. was hat aber ah, eine Mine nee, noch nicht immer dahin. Uh, uh. Er ist auch ungewohnt. Du musst mit dem Sein sein, ein Angriff, wo man in eine Richtung lenkt, sondern zweimal drücken. Das ist irgendwie voll ungewohnt. Tal und Scheuchen, so. aber ich freig nicht gegen crazy an und und Co. Meisterhand. Aber glaube ich, das Schwerste hier schon erledigt. Warte, ich? Nein! Boah, ich brauche... Ich muss ja... Hier... ohne Continuous zu schaffen, mein Gott. Sind die Gegner immer nur so schwer? Warum ist das nicht hochgegangen? Alter, oh, das ist jetzt nicht wahr. Ey. Ja, machen wir jetzt noch mal von neu. Natürlich, hey, warum ist denn der Kampf jetzt so schwer gewesen? Ey? Also ich will das hier on screen schaffen. Er darf nicht wahr sein. Ey. Ja, warum ist das schwieriger als irgendwie? anderen schwierigkeitsgrad kommt irgendwie nicht mein kopf geht irgendwie nicht mein kopf rein oh, ich habe schon 40 prozent ich habe schon mehr Schaden als die beiden zusammen ist schon wieder passiert oh. So, ja habe Freund in die Luft gejagt. Jetzt bist du als nächstes dran. Ja, dieser Angriff ist starker. Dort vor ein bis er ihn einsetzt. Muss ja seinen blöden Raketenwerfer ausholen. Was soll ich tun beim Bossen am Ende nicht hier, Franken? gerne mal zu dem Bossen hier hinkommen. Du kannst das Ding lenken. Äh. Ah, What? Okay, wie habe ich da nicht 0,9 bekommen? What? Ja, was. Oh, mitten ins gesicht oh, ja, ja. Headshot. hat er bestimmt auch schon mal irgendwann gesagt in metal Gear Solid, oder stimmt hier ist eine miene alter noch mal gut, ey. Vielleicht kriege ich noch Schusswaffen, weil ich mit seinen in seinem Part spielen ey. Uh. Was? Oh, er ist er ausgeflogen, gut. Boah. Ich glaube, ich auch ausgeflogen. Ey. Irgendwie ist das viel zu schwer. Ich komme jetzt nicht gar nicht klar. Und viel zu merkwürdig zu steuern. Na, er kann Granaten werfen, Raketenwerfer benutzen. <lacht> mein Gott, das genau. Ich gerade eingesammelt äh, ist nicht so gemacht. Ja, äh. bloß nicht zu nah. Ah, mal jemand den falschen Smash Ball da weg. idioten Was warum wollten er immer noch dabei weg nachdem er diesen greif gemacht hat ey? diesen grab meine ich oh Gott. aber kam nämlich gerade nach oben aber hier in meiner box bin ich sicher <lacht> äh so wenn ich jetzt noch den letzten kampf hier schaffe und den äh, Bosskampf ohne zu feigen, das wäre richtig gut. Oh, Ist ja nicht meine Mine. Wo die kaputt gegangen? oder ne? Wurde entdeckt. Oh nein. Idiot. Sehr gut. So, jetzt noch dieses blöde Minispiel und der Boss. So. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich genau 5,0 oder so. Er ne? da wäre hier richtig retarded. So, ich, ich renne am besten so weg, ne? nein What? was mir los Bin ich schon immer so schräg ja. ich will es ja relativ sicher durchschaffen also wollte ich vielleicht einige sachen hier skippen sagt er während er trotzdem ja dinger versucht zu holen Durch, so, jetzt bitte lass mich den Bosskampf ohne continuous schaffen, weil er war richtig hier nervtötend. Ich möchte das nicht noch mal machen. Dann bitte lass es jemand anders als Master End und Crazy End sein. Und wenn dann dass sie viel schaden, okay, das könnte vielleicht nicht so gut sein, Habe ich mir eigentlich hier gewünscht so, du sollst ein Metal Gear wahrscheinlich darstellen. Ne? ich werde aber schaffen ohne einmal zu brecken ne? no, nein aber ich habe nur prozent kommen bin ich irgendwie mit so blödsinn erledigen ja ich habe granaten auf dich da bringt sogar voll die immer fernzünden. Wir wird ja noch voll die dämlichen Attacken. Hm. So haben wir auch geschafft. Ich meine noch. Ich glaube, ich habe mir nur selber jetzt Schaden gemacht. Okay, gut geschafft. So, wie ich muss jetzt ganz genau fünf 5.0 oder so also erreichen. Da wäre jetzt richtig dämlich. Muss ja Dutzende Anläufe mit dem machen. Ja, natürlich das Thema. Da schaffe ich jetzt noch einen Charakter reinzupacken. Ich glaube ja, nee. Könnten etwas länger Part als sonst werden, aber was soll's. trotzdem explodiert hat aber ich hier noch für DLC charaktere vorkommen jetzt alles nur gastcharaktere werden zwei charaktere gibt es ja schon wieder Sie vorgestellt worden sind hier einmal piranha pflanze weil warum nicht weil Masahiro sakurai es liebt uns zu trollen also, Anstatt irgendwie tot oder so. Keine Ahnung, das ist irgendwie so. Piranha Pflanze. Warum Piranha Pflanze? Weil die Mario-Charakter noch haben wollten. Weil wir schon so viele bekannte Mario-Charaktere in diesem Spiel haben. Wir sind denen irgendwie die Ideen ausgegangen. Ja, wie was mit tot? Nee. <lacht> War Luigi, nee, dem will doch keiner. Äh, was weiß ich. Birdo charakter für yoshi oder irgendwie sowas hat da irgendwo oder irgendwie sowas? hat kupa ein knochen trocken <lacht> ne mal eine piranha pflanze weil warum nicht hat überhaupt keinen sinn nee. habe schon so viele charaktereinnen da macht da wissen die schon nicht mehr was sie hinzufügen sollen genau gleich wie mit dem feiern Emblem charaktere da haben wir schon weiß nicht alle möglichen Charaktere von den neuesten Spielen will ja noch hier hinzufügen. Andere kennt doch kein Schwein. Also als. Dann gibt's ja noch hier Joker aus Persona 5. Weil ich habe so ein bisschen angefangen so ein Let's Play von jemandem zu gucken. Also so ein bisschen was weiß ich bei das Spiel. Phantom, die über die gehen irgendwie in die Herzen von andere. irgendwie so Festungen in ihren Herzen. Da müssen die irgendwas rausstehlen. währenddessen muss er im Schulleben hier spielen. Wieder hat die Knarre geklaut. Naja. So, weder ist nicht gezählt, sonst weiß er nicht. Es geht ja gleich irgendwas fliegen. Entweder mein Mikrofon oder mein Controller. Credits 5. Was? Okay, sehr gut. Calling to nine. Sag mir nichts. Na ja, gut. Und samus im Hintergrund Lucina feiern mit dem Charakter. kommt schon, kriegen wir noch einen. Also irgendein Feiern mit dem Charakter. Ähm weiß ich nicht. das hey, war schon so ja vorgestimmt ja, wen ich nehme hier ja, so. so, rio war gerade im Bild, aber den haben wir schon. Äh, nehmen war wer kommt noch aus Brawl? Jetzt zurückgekehrt Wolf. Haben wir auch die Star Fox Charaktere. War die ja. Dann haben wir die Veteranen, die aus Brawl kommen, auch in ein Part reingepackt. Ein wildes Wiedersehen, ja. ja. Wolf ist ein mehr oder weniger ein Klon von Fox und Falco, hat aber ein paar andere Angriffe. Ja, zum Beispiel sein Seitwärts, ich ein Gegensatz zu den anderen. Schnell weg mit dem Ding. Falkus und Fox seitwärts dingen ja ein bisschen anders ist, kann ich jetzt nicht so zeigen, wenn die so, wenn die einen durch, durch einen so durchdüsen. Irgendwie hier kriegt man 0,8. Wolf tut irgendwie so ein seitwärts so ein bisschen nach oben fliegen. Also, sein als Rettungsmove, ja, so ein Reflektor, ist die Klappe. Glaube ich ein bisschen besser sogar als Fox und äh, Falco, wenn er mich fragt. Weg. Das ist nochmal treffen hier. Sehr gut. That face. Der hat gesehen. es gibt mir ein paar feiern charaktere zum erledigen oh, ich merke gerade wir haben alles wir haben gegen die eiskleimer kämpft die aus brawl kommen Pikachu, äh, pichu, kommt aus, äh, melee. Ich pichu kommt aus melee pichu äh, kommt aus melee junger link kommt aus melee also das ist alles ein wiedersehen von alten charakteren jetzt verstehe ich dass ich damit style erlegen gibt es einfach nicht ey. Ja, jetzt bist du wieder am boden er war einfach zu am hüpfen wir sind Smash ball hatte hier frisst hat wir kommt jetzt snake ah, ja, pokémon trainer ja Komm auch zuerst in brawl vor wirst denn so jemanden treffen war junge sobald ich den deaktiviert habe kommt er direkt und wir wissen nicht die computer die wissen das immer genau wie bei konter greift mich die ganze zeit an äh, irgendwie weiß nicht greift mich die ganze zeit an und wenn ich dann einmal konter mache dann hören sie natürlich auf in so einem geschah man nicht so weiß nicht wie dieser Knoss schigi und äh, ja bis auf knospen schigi oder Glurak auch so irgendwie steuern kann also ohne im pokémon trainer Bin ich ein bisschen komisch schlecht gewesen man weil bei allen drei von denen fehlten down smash halten ne? oh gott weil down smash wechselt den nämlich aus ja zwischen den drei Pokémon Also so. Oh Gott, ganz gesehen hat es unten aufhörte. Okay. Was? Warum würde ich denn jetzt weghauen? Wir wissen einfach computer wissen irgendwie zu gut äh, immer lust auf äh, luft ausweicht ey. gefällt mir irgendwie nicht snake Los! ich so fleisch hier an der wand ja hat zu lange gedauert ne? ein seitwärts smash ich gemerkt kenne diesen schmerz Hör damit oh, Tiki. das war ein Awakening. oder oh. und oh, das echte ja gut auch oh, ich habe da mal nur und aus der face alter Ja, aber jetzt kommt gleich Crazy End und Meisterhand. alles für nicht, äh, also auch. Oh. du nicht. Also auf. Naja. Nicht so mitten aus Nichts auf einmal. <lacht> eine wand festhalten ich komme mit solchen charakteren nicht klar Erlebt mich ja ganz voll einfache dinge erreichen damit kann man auch so normal dadurch also Glaube nicht, ne? ja, schon wieder du. Naja, ja. schießt sich schön von ihr ab, wenn sogar funktionieren. Ja, ich wollte mal blocken. Jetzt ja, kommt mein mega an, ich fall um. Ich sogar. Sehr gut. Er weiß nicht drauf klar, klar zu kommen, ey. Na, oh, komm. Oh, dann an. Uh, sehr gut, wenn jetzt 9.9 war, ne? Ah, guck ich dann an? 99 ,99, 99 Punkte. Ach, daran wird dann irgendwie abgemessen. Ja, war gut. Also wenn ich jetzt nicht den Meilenstein schon offscreen hier äh, freigeschaltet hätte, dann spätestens jetzt live auf Kamera. Das ist auch gut, ne? Ja. Und das mit Wolf. Ich habe einen neuen Main gefunden. Also nicht. Die Pistole finde ich besser als die von äh, Falco. Das war sozusagen der Main Selling Point hier, sage ich mal. Von Falco und weil er sein äh, Schild kicken kann. Deswegen habe ich den immer bevorzugt mit äh, Fox. Und weil er nicht so verdammt schnell war. Ich glaube, äh, Wolf ist jetzt sogar noch ein bisschen besser. Mal schauen. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich hier in einen Durchlauf alles geschafft habe. Mit Pit glaube ich auch irgendwie ein oder zwei Tickets. Also gut, hm. finde ich toll. Ich will jetzt nur den Meilenstein haben, mit ich irgendwie feiern mit dem Charakter überledigen muss. Und ich habe so ein Gefühl weiß wie ich das kriegen werde ich nehme einfach nächstes mal wenn wir klassisch spielen ein paar Feier und charaktere und ja dann müsste ich ja gegen einige kämpfen ne? nehme ich jetzt mal so an im laufe der zeit dürften aber klassisch auch alle ja freigeschaltet haben Au. Gero Miyamoto. Ich weiß nicht mehr. Das ist nicht der, der gestorben ist, ne? Gero Miyamoto. Das ist der Erfinder von Mario, das weiß ich. Glaube ich oder von Nintendo? Oder Gründe von Nintendo kann auch sein. Ich glaube der Erfinder von Mario. Keine nicht einfache namen haben wie bob oder irgendwie so bob der erfinder von mario nintendo ja, guck mal, die sind voll freunde ich keine ahnung wie deren beziehung zueinander ist bonkers kein kämpfer Kämpfergeist von ihm bekommen welt juri dieser street fighter namen came stage also von street fighter Ahnung, das ist wie ein Charakter aus Final Fantasy Tactics oh, irgendwie mal so Taschen. Oh, okay, immer noch so als müssten wir voll viel irgendwie freischalten. Sonic Boom Sonic C. Ich glaube, das hatte ich sogar, war nicht so ein gutes Spiel. Na und leicht Griff von würfe äh. gut wir sagen da war es für diesen baden nächsten bad machen wir weiter im abenteuer und ja ich bedanke mich alle fürs für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr ein like ein abo in kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würde da wäre richtig nett und dann sehen wir uns ja nächsten folge